dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge der Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Ich hoffe, es ist alles frisch und fröhlich und mit Begeisterung dabei hier. Und es geht gleich weiter mit der Nummer 260, soweit ich informiert bin. Nein, das hatten wir schon, die letzte. Letzte Folge 261 äh, ist die Parole. Richard Hönigswald, Grundprobleme der Wissenschaftstheorie. 165 neu aufgelegt, schätze ich mal. Äh, ich zitiere, Maßangaben gehören zur Form, zur Form physikalischer Aussagen erweisen sie sich als grundsätzlich unmöglich, so handelt es sich nicht mehr um Physik. Also äh, die Physik ist äh, basiert sozusagen auf äh, Maßangaben, auf Einheiten, auf Maßeinheiten, die äh, Sache der Konvention sind. Äh, Beziehungsweise der Übereinkunft. Und sobald etwas nicht mehr messbar ist, handelt es sich nicht mehr um Physik. Die Sache ist nur die, dass eben alles Mögliche nicht mehr messbar ist. Ja, aber die Messbarkeit geht eben so weit. Dass Physik möglich ist, das ist auch gar nicht die Frage, inwieweit äh, Physik messbar ist, beziehungsweise die mathematischen Wissenschaften äh, in der Physik anwendbar sind. Mechanik, äh, Gravitationsgesetze, das bleibt alles äh, und nicht äh, daran, nichts auszusetzen. Die Sache ist nur die, dass sich eben über dieses äh, Messen hinaus äh, den Nutzen des Messens und damit auch den Nutzen der Physik, was jetzt äh, irgendwelche Wahrheiten angeht, äh, da kann es noch so viele Gesetze geben und noch so viel Kausalität, die wird immer in, äh, in der Physik äh, jetzt äh, in so wie einem Urknall äh, Enden, beziehungsweise irgendeinem irrationalen Anfang, willkürlichen Anfang, der zwar mit äh, welchem Blödsinn da erklärt wird, dass Implosion von ganzen Universen in einem Milliard Sekunde äh, werden da explodieren, da quasi zu, zu ex der Blödsinn, der wo man sich fragen muss, ist es nicht doch vernünftiger, an einen Gott zu glauben, wenn man sowas hört? Das ist der Punkt. Keine, es gibt keine Weltformel, ich eben, weil die verschiedenen Gesetze für bestimmte sogenannten Naturgesetze für bestimmte Bereiche gelten, die dann auch nicht ineinander übersetzbar sind. Das, was jetzt was für die Sinne gilt, das gilt dann auch für die Naturgesetze. Das ein Naturgesetz mit anderen mehr oder weniger inkommensurabel ist, so wie das Hören sich nicht mit dem Sehen vergleichen lässt und deswegen da keine Aufrechnung aller möglichen Gesetze zu einem super Weltformel was wären alles Kunstträume, Produkte eher der Einbildungskraft als des Verstandes, und das wäre es dann gewesen, der Nummer 261. 262, das Geld ist eine allgemeine Äquivalentform aller Waren. Das Geld, der große Gleichsetzer, äh, wird jedes Ding auf einen Wert festgelegt. Beziehungsweise der Wert ergibt sich dann, was die Waren angeht, aus äh, klassischen, der Idee nach, nach, Angebot und Nachfrage oder äh, wird als äh, Leistung festgelegt und diese Leistung wird dann dementsprechend äh, pekuniär entlohnt. Auch wieder letztlich äh, von Angebot und Nachfrage, wo hohe Qualifikation verlangt wird und das Angebot gering ist. Die Entlohnung höher, als es sich um ein tägliches Gewerbe handelt, wo sich dann höhere Entlohnung dann auch lohnt für den Betreiber. Die Sache ist die, inwieweit sich Dinge dann gleichsetzen lassen, jetzt nicht nur in, in Form von Worten, sondern auch in Form von Geld, das ist die berühmte Geschichte, dass, dass da ist es so schön, dass die wertvollsten Dinge im Leben kann man nicht mit Geld bezahlen kann. Leute, die da anderer Ansicht sind und äh, auch damit zufrieden sind, mit dem, was sie sich äh, kaufen können, sich und das Mögliche kaufen, können sich Menschen kaufen ist alles äh, eine Frage, wie man seine Gleichsetzung äh, da äh, ansetzt, mit was man sich äh, zufrieden gibt, oder durch was das eigene Begehren dann seine Erfüllung erfährt, weil es letztlich immer nur jeder selber alles der relativ kulturbezogen auf äh, bestimmte Vergangenheit hinbezogen. In Deutschland des Nach in der Nachkriegszeit äh, waren die Leute um alles Mögliche froh, um abgerissene Schnursenkel wurde alles aufgehoben. Und in Zeiten des Überflusses, da ist dann füllen sich die Abfalltonnen mit, mit Lebensmitteln, die in schädlich sind, aber eben das gesetzliche Ablaufdatum überschritten wurde. Oder aus äh, Liefergründen äh, steht die nächste Lieferung ins Haus von Frischware und die Altware ist noch nicht verkauft und dann wandert die auf den Müll, obwohl das alles noch beste Ware ist oder im großen Stil jetzt war, hat sogar eine Gesetzesnovellierung gegeben, dass äh, neue Produkte nicht mehr vernichtet werden dürfen bei Amazon, wo jetzt irgendwelche Händler den Lagerplatz von Amazon äh, mieten und wenn dann deren Ware nicht mehr verkäuflich ist, dann vernichtet Amazon diese Ware entsprechend den Geschäftsbedingungen und so weiter. Aber das, sollte, das soll jetzt alles nicht mehr passieren, ist alles eine Frage, inwieweit dann noch was, was als Wert erachtet wird und dann relativ, wer derjenige ist, der diesen Wert erachtet, ob das der Händler ist. Er feststellt, er kann seine Ware nicht verkaufen und bevor er die dann wieder logistisch wieder zurückbeordert, äh, was dann mehr kostet anscheinend, äh, muss dann die Gewinnmarge so groß sein, dass der Verkauf äh, so hoch angesetzt wird bei äh, relativ bedeutungsloser Ware, sage ich mal weil die Vernichtung dann im Zweifelsfall dann billiger ist als äh, Rücknahme und so ist jetzt nicht äh, hier wie in der 263 allgemein äh, an sich jetzt von Bedeutung äh, Geld hat nicht an sich die Bedeutung aller Bedürfnisse ist nicht an sich die Abstraktion von aller Besonderheit, sondern ähm, es ist, äh, kommt immer auf den besonderen Fall an, um welche Bedürfnisse, von wem es sich handelt, jetzt in dieser ökonomischen Geschichte, von Anbieter oder von Nachfrager. Und dementsprechend wird dann abstrahiert von der Besonderheit, äh, abstrahiert der Anbieter anders als der Nachfrager. Aber die Allgemeingültigkeit des Geldes ist, ist ja äh, schon äh, durch eine Garantie der Bundesbank oder der Bundesregierung, wenn man so will, äh, gewährleistet, dass jeder, der einen äh, Geldschein äh, jetzt Waren anbietet, der ist äh, verpflichtet, da diesen Geldschein anzunehmen. Und auch zu dem bestimmten Wert, äh, Kurswert, der ändert sich zwar, was für im Alltag kaum eine Rolle spielt, höchstens das alles teurer wird, weil die Inflationsrate steigt, Ja, von Geld abgesehen, beziehungsweise wir verbleiben einen Moment in der Ökonomie, so wie es ausschaut, 264 Marx-Engels, ein Zitat aus dem Kapital, im Geld ist alle Verschiedenheit der Waren ausgelöscht weil es eben die in ihnen allen, allen gemeinsame Äquivalentform ist. Also äh, da, wo jetzt äh, in Zeiten, in denen es äh, dieses Geld äh, erst eine relativ neuere Entwicklung, bevor man diese Geldmünzen in Umlauf brachte, wurden ja, äh, wurde ja gehandelt mit äh, also äh, eine, eine Kuh äh, gegen Eier oder wurden sogar Frauen verkauft für fünf Esel, bis dann äh, die staatlich organisiert dann eine Münzprägung stattgefunden hat, die, die zu Beginn wenigstens immer noch äh, Edelmetallwert hatten diese Münzen, Gold oder Silber, Silberlinge. Der ist aber im Laufe der Zeit immer mehr verschwunden, sodass jetzt heutzutage nur mehr der Metallwert oder geringfügiger Kupf Kupferwert darin enthalten ist. Äh, aber die hauptsächliche Geltung stammt jetzt nicht mehr aus dem Objekt selber, sondern ist sozusagen ein Versprechen der Bundesregierung, Bundesbank jederzeit das Geldmittel einzulösen beziehungsweise das Zahlungsmittel steht dann der Bundesbank. Also gerade wenn jetzt da ein Händler dann kommt äh, und sagt, ja, äh, ich habe hier diesen Geldschein bekommen, dann garantiert gültig. Oder eben nicht, wenn es falsch Geld ist. Äh, Im Kapital heißt es, im Geld ist alle Verschiedenheit der Waren ausgelöscht, weil es eben die gemeinsame Äquivalenz ist, die ist es nicht. Also einfach so. Sondern das Ganze beruht, äh, wie gesagt, auf Vertrag. Äh, zuerst einmal, als äh, noch der, der, der Edelmetallwert vorhanden war, dass eben äh, das Gold äh, immer schon bis auf den heutigen Tag einen besonderen Wert darstellt wegen seiner, eine Ahnung, Seltenheit oder wegen seiner chemischen Eigenschaften. Eigentlich gibt es keinen, sage ich mal, vernünftigen Grund, weswegen man äh, jetzt die, diese Edelmetalle, so, so eine so massenhafter Verbreitung, da diese Wertschätzung erfahren, oder auch irgendwelche Edelsteine, ist eigentlich irrational, aber Menschen sind eben äh, gewillt, da jede Menge Arbeitsleistung oder auch finanzielle Mittel zu investieren, um so einen Edelstein oder meist in Form von Schmuck oder äh, äh, Goldstücke, Goldbarren als äh, Kapitalanlage da zu erwerben. Und deswegen ist es eine Äquivalentform, äh, weil dieses, dieser Wunsch nach Gold und Geld eben überall vorhanden ist. In letzter Zeit, weil die Bundesregierung äh, eben garantiert, dass äh, diese Geldscheine dann, äh, wenn jemand mit solchen Geldscheinen etwas einkauft, dass dieses Geld diesen Wert hat, dass dann der Händler diese, den Wert dieses Geldes dann anderweitig wieder einsetzen kann. Die nächste Nummer 265 und ein kurzer Blick auf die Uhr, noch 10 Minuten, über die Abstraktion Opfer werden Kapital und Arbeit gleichgeordnet. Strukturelle Gleichwertigkeit von Sparen und Arbeit. Psychologische Kostenbegriffe. Ähm, jetzt, äh, dass diese, die, diese ganze Abstraktionsgeschichte nicht so abstrakt ist, sondern, sondern konkret. Ähm, ist eben die Auswirkung in die Ökonomie, weil da solche Gleichsetzungen oder Abstraktionen dann von irgendwas eine ganz andere Bedeutung haben. Und hier in der Rechtfertigung von, von Arbeit beziehungsweise der Entlohnung von, von Arbeit. Zum einen wird äh, die, der Wert der Arbeit wird, äh, daran gemessen, wie viel Opferleistungen der Arbeiter da äh, bringt, beziehungsweise dass, der, der, dass derjenige, der arbeitet, äh, seine seine Körperkraft äh, opfert und seine Zeit opfert, und seine Aufmerksamkeit opfert. Das Ganze im Grunde genommen mit Unlust verbunden ist und deswegen äh, soll sich diese Arbeit dann lohnen, dass man das nicht umsonst macht. Und äh, genauso gilt das für das Kapital. Das Kapital, die, die, die Ansammlung von Kapital, die rechtfertigt sich äh, dadurch äh, allein schon, dass man äh, es äh, nicht ausgibt, sondern eben äh, behält. So war zu, zumindest die, diese klassische Vorstellung. Bevor jetzt in jüngster Vergangenheit eine Nullzinspolitik um sich greift, aufgrund, aufgrund von was eigentlich? Zunehmender Verschuldung der Staaten. Äh, egal, es ist ein weites Feld, dem, dem kann ich jetzt in den paar Minuten und sowieso würde das unsere Themenstellung dann sprengen. Dass durch diese, dieses Opfer des Nicht-Konsumieren dieses Kapitals und äh, eben zur Verfügung stellen für anderweitige Investitionen rechtfertigt sich dann ein, eine Zinsesleistung. Und äh, so äh, kann man dann sagen, Arbeit ist gleich Opfer und, und Kapital ist gleich äh, auch Opfer, durch Opfer entstanden. Äh, strukturelle Gleichwertigkeit von Sparen, das ist, ist das eben dieses Opfer und dann eben diese Art, dieser, dieser Kostenbegriff, aber Kostenbegriffe, die gibt es auch wieder mehrere, nicht nur den psychologischen Kostenbegriff, sondern auch den äh, betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff und was weiß ich noch alles für Kostenbegriffe, genauso äh, der Opferbegriff äh, in Bezug auf Arbeit, äh, gibt es auch alle möglichen Theorien, also äh, hier äh, streiten sich die Geister. So, dass äh, da gar kein Ende abzusehen ist, äh, weil äh, sich das Ganze eben in dieser, in dieser An-sich-Welt -Äh -Äh äh, bewegt und immer Lösungen und Theorien für äh, relativ äh, abstrakte äh, Bereiche, sage ich mal zugewiesen werden oder, oder als, als zuständig gelten. Aber im Grunde genommen gilt, was die Ökonomie angeht, dass es eigentlich für jeden Markt, jeder Markt hat sein eigenes Gesetz. Oder noch, noch drastischer kann ich da nicht sagen, aber, aber man könnte sagen, dass ein, ein, eine einzelne Person durch seine Erfahrung, durch seine Marktkenntnis, ein, ein, ein Wissen über ein Wissen verfügt, das, äh, das durch äh, keine, keinerlei Theorien äh, beschrieben werden kann. Also. Äh, gibt es so bestimmte Persönlichkeiten, die da in der Börsenwelt äh, ein gewisses Renommee haben, äh, die dann auch ihre eigenen Theorien entwerfen, die sich zum Teil äh, drastisch von den üblichen ökonomischen äh, Auffassungen über Ökonomie unterscheiden. Da geht es immer also die, die Methode der Abstraktion, die kann da durchgängig verfolgt werden in allem, was, was jetzt Ökonomie betrifft. Man kann das sozusagen als, als Raster, als Rasterkriterium benutzen, um irgendwelche Theorien auf ihre Relevanz hin zu prüfen. Es geht weiter mit der Nummer 266, Sohn Rietl, äh, auch ein äh, Ökonom, der sich äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen gewissen Namen gemacht hat. Das Maß der Zeitökonomie ist eine methodische Quantifizierung der menschlichen Arbeiten nach reinen Zeitmaßen, die Arbeit in allen ihren Formen kommensurabel macht. Die körperliche Arbeit, Maschinenarbeit und intellektuelle Arbeit können nun unter, einem gemeinsamen, unter einer gemeinsamen Form betrachtet werden. Das ist immer das Problem, etwas vergleichbar zu machen und das äh, dann auch zu rechtfertigen. Und das ist auch das, äh, die Methode der Abstraktion, etwas äh, äh, zu vereinheitlichen, Einheiten zu schaffen als Kriterien, die dann gleichermaßen für zwei verschiedene Dinge dann gelten, sozusagen als Mittelding oder als Mittel wie zum Beispiel das Geld und die Geldmittel. Mittel deswegen, weil es eine Vermittlung ist zwischen zwei äh, Dingen. Und so ist die Quantifizierung, Quantifizierung ist immer Vereinheitlichung, Einheiten schaffen und die äh, Zeiteinheiten sind ein übliches Muster, gängiges Muster, die Arbeit nach reinen Zeitmaßen, äh, wo es weniger drauf ankommt, was da jemand leistet, in irgendeiner Folge habe ich das schon angesprochen, sondern da geht es um die reine Anwesenheit und dieses äh, ja, ganz Normale, dann wird dann auch gearbeitet. Aber es ist jetzt nicht äh, nach äh, Akkord, wo es jetzt nach Stückzahlen geht und wo man genau sieht, so und so viele Stück sind äh, äh, produziert worden und deswegen ist die Entlohnung dieses oder jenes ist äh, im Falle der Quantifizierung nach reinen Zeitmaßen ist es nicht der Fall. Da geht es von, von 8 Uhr bis 5 Uhr und eine Stunde äh, äh, Mittagspause. Typischerweise äh, am, am Bau ist, es noch, äh, ist die Arbeit noch äh, konkreter sichtbar als jetzt im Büro, wo die Stifte geschwungen werden oder jetzt die die Tastaturen äh, geklappert, äh, was die Arbeit am Computer angeht, obwohl da auch immer mehr versucht wird, diese äh, diese Arbeit dann zu quantifizieren, dass jetzt äh, äh, am Computer, ein Zentralcomputer, dann genau sieht, auf welchem Rechner jetzt welche Bewegung da geschieht. Es kann jetzt zwar nicht immer die Denkarbeit geleistet werden, aber man kann sehen, wenn, ob jetzt Bewegung ist hier in den Dateien, ob da irgendwas passiert, denn wenn jetzt jemand da äh, faul herumsitzen will, der wird sich kaum die Mühe machen und äh, da wieder diese Datei aufmachen und wieder zu und hin und her, da, das, das würde ich bloß, da würde ich sich hinterher nie, überhaupt noch mehr auskennen. Also äh, das Messen ist immer das große Problem auch, um dann eine um äh, zu rechtfertigen, zur, zur Legitimation. Aber äh, gerade im Fall der Arbeit äh, ist es äh, ganz deutlich, wie schwer das jetzt zu messen ist. Ob, äh, wenn jetzt jemand, ein intelligenter Mensch, äh, sage ich jetzt mal am Bau, der mag jetzt genauso ungelernt sein, Bauhelfer wie irgendein anderer, äh, aber in seiner Arbeitsweise unterscheidet er sich doch, weil er zum Beispiel, äh, weil er mitdenkt und dann dieses oder jenes voraussieht und dann dementsprechend äh, antizipierend handelt und dadurch auch äh, äh, unnötige Mehrarbeit äh, vermeidet, äh, wohingegen jemand, der man immer sagen muss, was er zu tun hat, äh, immer strikt äh, nach seinen Vorgaben äh, da äh, tätig ist und wie praktisch wie eine Maschine da, da dahin arbeitet und äh, nicht äh, ringsum überhaupt nicht bemerkt, dass sie jetzt ganz andere Konstellationen ergeben haben, die auch auf seine Arbeit eigentlich Auswirkungen haben und es äh, deswegen vielleicht klüger ist, ähm, nochmal nachzufragen, ob es jetzt hier bei diesen oder jenen Anweisungen bleibt. Aber nein, das fällt demjenigen gar nicht ein. Also nur einmal, um zu verdeutlichen, wie schwierig das, wie schwer das ist, eine Arbeit so zu, wirklich so zu bewerten und dementsprechend gerecht zu entlohnen. Aber meine Zeit ist für diese Folge 54 um und deswegen verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge 55 der munteren Trilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik, hier auf dem Gleichsatzkanal, Peace und Out.